In diesem Video möchten wir Ihnen das Konzept der hybriden Lehre vorstellen. Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie wurden viele Hochschulen geschlossen und seitdem befinden sich die meisten Studentinnen und Studenten zu Hause im Online-Studium. Mit dem Fortschritt der Pandemie und den nun steigenden Impfzahlen sollen die Studierenden nun wieder die Möglichkeit bekommen, auch in Präsenz zu studieren. Allerdings ist dies derzeit nur eingeschränkt möglich, da es immer noch einige Corona-bedingte Maßnahmen zum Schutz der Studierenden und Lehrenden zu beachten gilt, wie beispielsweise die Abstands- und Hygieneregeln. Um diese einzuhalten, reichen die Raumkapazitäten der Hochschule nicht aus und auch werden nicht alle Studentinnen und Lehrenden bis zum Wintersemester geimpft sein. Aus diesem Grund können nun die Lehrenden unserer Hochschule hybride Veranstaltungen anbieten, um doch einigen Präsenz zu ermöglichen. Nun werden Sie sich wahrscheinlich fragen, wie kann ich hybride Lehre durchführen? Für ein besseres Verständnis haben wir die Veranstaltungen in drei verschiedene Szenarien gegliedert. So gibt es einmal die Hybridveranstaltung Minimum, die Hybridveranstaltung Medium und die Hybridveranstaltung Intensiv. Bei der Hybridveranstaltung Minimum wird die vor Ort gehaltene Präsentation für die Online-Teilnehmenden über ein Webkonferenzsystem gestreamt. Im Vergleich zu den zwei weiteren Varianten haben hier die Online-Teilnehmenden nur minimale Interaktionsrechte und können beispielsweise über die Chat-Funktion Fragen stellen. Bei der Hybridveranstaltung Medium können vor Ort Referate von den Studierenden gehalten werden, welche anschließend in einer Diskussions- und Feedbackrunde mit den Studierenden online und vor Ort besprochen werden. Wichtig ist hierbei, dass der Raum mit guten Mikrofons ausgestattet ist, damit sich die Teilnehmenden gegenseitig gut hören können. Für eine noch bessere Kommunikation können die Online-Teilnehmer durch beamer projektion im Seminarraum präsentiert werden. Bei der Hybridveranstaltung Intensiv können die Präsenzteilnehmer mit den Online-Teilnehmern über mitgebrachte Endgeräte, wie beispielsweise ihre Laptops oder Handys, kommunizieren und somit gemeinsam interaktiv an der Lehrveranstaltung teilnehmen. Didaktische Möglichkeiten wären geteilte virtuelle Whiteboards oder Umfragen im Klassenraum.